Hallo zusammen, ich bin die Alba. Ich bin die Leria. Wir machen beide das KV in der SW-Energie AG in Lenzburg. Und wir geben euch jetzt einen kleinen Einblick in unseren Alltag. In der SW-Energie AG geht man durch diverse Abteilungen. Man pflegt auf verschiedene Arten der Kundenkontakt. Zum Beispiel per bei Telefon, via Mail oder vor allem auch persönlich. Das KV bei uns in der SWL ist sehr abwechslungsreich. Durch den Wechsel der Abteilungen hat man immer einen neuen Einblick Verschiedene Bereiche und kann immer etwas Neues mitnehmen. Das Schöne bei uns in ist, dass man sehr schnell und herzlich vom Team aufgenommen wird. Man bekommt immer die Unterstützung, die man braucht, sei das in der Schule oder auch im Betrieb. Für die Lehre als KV ist es auf jeden Fall hilfreich, wenn man eine offene Persönlichkeit ist, flexibel und vor allem gut im Team zusammenarbeiten kann. Die SRL Energie AG bietet als Arbeitgeber verschiedene Events für die Mitarbeiter an. Zum einen das Weihnachtsessen, der Grillplausch im Sommer, der Geschäftsausflug und dann noch die verschiedenen Abteilungsausflüge. Bei uns im Betrieb haben da die Lernenden die Möglichkeit, ihre Ideen und Wünsche bringen. Wenn du auf der Suche bist nach einer spannenden Lehre mit einem coolen Team, dann freuen wir uns auf deine Bewerbung.